hallo zu einem neuen video über power bi heute geht es darum wie man datenfilter schöner und ansprechender gestalten kann wenn euch dieses video gefällt dann freue ich mich wenn ihr meinen kanal abonniert und mir ein like hinterlässt und nun starten wir los wir haben vor uns einen neuen power bi bericht der eine grafik beinhaltet sowie einen datenfilter Anhand diesen Datenfilter kann ich dann diese Grafik steuern. Jedoch möchte ich diese Darstellung der einzelnen Länder etwas ansprechender gestalten. Dazu kann ich im Power BI folgendermaßen vorgehen. Ich habe hier einen einfachen Datenschnitt verwendet und kann im Format in der Rubrik Allgemein die ausrichtung dieses datenschnitts ändern standardmäßig ist diese ausrichtung auf vertikal konfiguriert ich kann diese ausrichtung aber auch auf horizontal und wie ihr seht wirkt der datenfilter viel ansprechender und habe nun die gleiche funktionalität nur etwas schöner falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einen kommentar ich werde euch antworten und bis demnächst. Tschüss.